Anlässlich des Weltkindertages starten wir wieder sehr gerne mit den Haltestellenansagen, die Kinder aus dem Grazer Kinderparlament gesprochen haben. Das heißt, die Kinder haben in Summe 51 Haltestellenansagen besprochen, die auf den unterschiedlichen Öffis gefahren werden. Kinder sind generell eine ganz wichtige Zielgruppe für die Holding Graz, weil sie nicht nur die Generation der Gegenwart, sondern vor allem der Zukunft sind und wir wissen es aus aktuellen internationalen Bewegungen, wie wichtig es ist, dass Kinder uns, der älteren Generation, zeigen, wie man sich bewusst, vernünftig, nachhaltig und vor allem umweltschonend bewegt. Wir wollen mit dieser Aktion den Kindern mehr Stimme geben, das wird sich auch wieder so einstellen, im letzten Jahr war das ein Riesenerfolg, alle haben von dieser Aktion geredet und die Kinderbürgermeister haben den Wunsch geäußert, dass wir diese Aktion verlängern, das machen wir, wir starten mit dem Weltkindertag, es wird bis Ende November gehen, wo auch die Kinderrechtewoche stattfindet. Ein Dankeschön an das Kinderparlament, ich freue mich, dass immer so tolle Ideen kommen wie diese Idee oder die letzte Idee, wo es darum geht, für jedes in Graz geborene Kind einen Baum zu pflanzen den Kindern eine Stimme geben. Das ist mir als Politikerin immer wichtig gewesen. Ich bin glücklich sozusagen gemeinsam mit der Holding Graz äh, und auch meinen Kollegen Kurt Hohnsinner heute sozusagen ein Projekt präsentieren zu können, wo Kinder die Haltestellen ansagen können bei allen Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen. Und das ist ganz ein großartiges Projekt wo wir hoffen, dass wir den Kunden in unseren Grazlinien in der Früh und den ganzen Tag am besten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und vor allem noch einmal den Kindern viel mehr Gehör schenken.